Katar-Bashing. Die große Medienheuchelei. Kommentar von Helmut Scheben. Helmut Scheben studierte Romanistik und promovierte dann zum Doktor der Philosophie an der Universität Bonn. Ab 1980 war er Presseagentur, Reporter und Korrespondent in Mexiko und Zentralamerika. Ab 1986 war er Redaktor für die Wochenzeitung in Zürich. Von 1993 bis 2012 war er Redaktor und Reporter im Schweizer Fernsehen, SRF, Davon 16 Jahre in der Tagesschau. Danach er ist unabhängiger Autor und versierter Kriegsreporter für verschiedene Online-Portale. 2015 hatte das Schweizer Nachrichtenportal Watson.ch einen Artikel von Scheben aufgeschaltet. Der Titel lautete: Spielball der Mächte, weshalb der Syrien-Konflikt ein Stellvertreterkrieg geworden ist. Schon damals spielte Katar eine entscheidende Rolle, die das gegenwärtige Katar-Bashing in einem anderen Licht erscheinen lässt. Am Anfang des syrischen Bürgerkriegs stand ein Kampf um die Vormacht im globalen Energiemarkt, so Scheben. Es ging um die Ausbeute der weltgrößten Erdgasreserven im persischen Golf. Diese gehören zum Teil Katar und zum Teil dem Iran. 2009 schlug Katar vor, eine Pipeline zu bauen, die Erdgas durch Syrien in die Türkei und nach Europa bringen sollte. Die westlichen Industrieländer unterstützten dieses Projekt mit der Absicht, Russlands Position im Energiesektor zu schwächen und die Abhängigkeit vom russischen Gas zu vermindern. Jedoch weigerte sich der syrische Präsident Assad, beim Qatar-Pipeline-Projekt mitzumachen. Zitat Schäben: Fest steht, dass Katar bereits 2011 begonnen hatte, einen bewaffneten Aufstand in Syrien zu finanzieren. Um Assad zu stürzen. Mindestens Großbritannien, die USA, Frankreich und die Türkei waren in diese Pläne eingeweiht und unterstützten sie. Soweit die Einschätzung Schebens. Watson.ch diffamierte Scheben daraufhin als Putin-Troll und distanzierte sich von seiner Meinung. Am 11. November 2022 erschien auf dem Schweizer Portal GlobalBridge.ch ein Artikel von Scheben unter dem Titel Katar-Bashing. Die große Medienheuchelei. Da zündet einer die Häuser seiner Nachbarn an, aber man wirft ihm nicht Brandstiftung vor, sondern dass er Frauen und Homosexuelle diskriminiere. Genauso präsentiere sich der Fall Katar, schrieb Scheben. Westliche Journalisten arbeiteten ohne Unterlass daran, zu beweisen, dass in Katar Frauenrechte und Rechte von LGBTQ-Minderheit verletzt werden. Zeit Online schreibt, Katar gilt als eines der umstrittensten Gastgeberländer in der WM-Geschichte. Dem Emirat werden Verstöße gegen Menschenrechte, schlechter Umgang mit ausländischen Arbeitern und mangelnde Frauenrechte vorgeworfen. Zumindest beim Baustellenhype sei der Schuss nach hinten losgegangen. Scheben spricht von großen Schlagzeilen und findigen investigativen Journalisten, die auf horrende Zahlen von Unfalltoten unter den Arbeitsmigranten auf WM-Baustellen gekommen seien. Eine Vertreterin der Schweizer Gewerkschaft UNIA, die die WM-Baustellen besuchte, sprach kürzlich in der SF-Tagesschau von drei Toten beim Stadionbau. In der Schweiz sei der Durchschnitt der tödlichen Unfälle auf Baustellen höher. Der ganze Katar-Menschenrechtshype sei ohnehin eine große Heuchelei. Denn, so scheben in den Augen der meisten Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika, seien Angriffskriege schlimmere Vergehen als die Diskriminierung von Frauen und Homosexuellen in einem Land wie Katar. Die von den USA und den NATO-Staaten geführten oder unterstützten Angriffskriege in Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien oder Jemen mit ihren Millionen von Toten und Flüchtlingen, das sei die wirkliche Brandstiftung. Dies wäre aber von den westlichen Medien konsequent verschwiegen, was Sheben eine Methode der Meinungsmanipulation nennt. Gerade Katar aber, wie Sheben mit Beispielen aufzeigt, hat teilgenommen an diesen Angriffskriegen, meist sogar als militärische und logistische Drehscheibe der USA. Im Folgenden einige Beispiele, alles überprüfbare Fakten, die von den westlichen Medien verschwiegen werden. Im September und Oktober 2017 sagte Hamad bin Yassim Al Thani, der ehemalige Premier und Außenminister von Katar, im staatlichen Fernsehen, Katar und Saudi-Arabien hätten zusammen mit den USA den Regimewechsel in Syrien betrieben. Zitat, alles lief über die Türkei in Koordination mit den USA, den Türken und unseren saudischen Brüdern. Alle waren über ihr Militär daran beteiligt. Katar und Saudi-Arabien waren verantwortlich für die Finanzierung und Bewaffnung, erklärte al -Tani. Die Arabische Liga habe sich mit Propaganda begnügt. Den syrischen Medien wurde zum Beispiel der Zugang zu ArabSat und anderen Satelliten gesperrt. Allein die katarische Herrscherfamilie al Al-Thani habe mehrere Milliarden Dollar ausgegeben, um den Aufstand zu finanzieren, sagte der Scheich. In einem Interview mit der BBC beschreibt al Altani in Details, wie die militärischen Operationen, der Nachschub und die gesamte Logistik in Jordanien und auf dem türkischen NATO-Stützpunkt Injolik koordiniert wurden. Die Geheimdienste der USA, Frankreichs, Großbritanniens, der Türkei und Jordaniens arbeiteten zusammen, um die syrische Regierung zu stürzen. Katar gehörte zu der Militärallianz, die unter Führung von Saudi-Arabien 2015 begann, den Jemen zu bombardieren. Die 370.000 Toten in Jemen und die weltweit schlimmste humanitäre Krise scheinen für Journalisten westlicher Medien kein Grund zu sein, Katar als unseriöses Gastgeberland einzustufen. Bis heute ist El Yudid bei Doha, der Hauptstadt von Katar, der wichtigste Luftwaffenstützpunkt der Amerikaner und Briten im Mittleren Osten. Was von dort aus so alles seit dem Afghanistan-Krieg betrieben wurde, das will man nicht an die große Glocke hängen. Helmut Scheber folgert Zitat, Die Gründe für das große Schweigen über die Außenpolitik von Katar liegen auf der Hand. Saßen sie doch alle im selben Boot, als der Syrienkrieg begann. Die USA, ihre NATO-Alliierten die Golfemirate, der Westen mit seinen Medien, seinen Think-Tanks und prominenten Hilfswerken und Menschenrechtsorganisationen. Imperiale Strategien der USA und ihrer Verbündeten seien politisches Routinegeschäft, so Schieben weiter. Man will nur das sehen, was man sehen darf, ohne Probleme zu bekommen und sich in Widersprüchen zu verstricken. Westliche Medien wollen sich wegen einer WM in Katar nicht mit Washington anlegen. Soweit einige Auszüge aus dem Artikel von Helmut Scheben. Er zeigt auf, wie westliche Medien von den eigentlichen Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen ablenken. Anstatt diese beim Namen zu nennen, prangen sie die Verletzung westlicher Werte an und spielen die Moralapostel. Damit erweisen sie sich als Handlanger imperialer geopolitischer Interessen und Ziele.